Hallo Leute, heute geht es hier wieder weiter mit Satisfactory. Der fleißige Andy ist auch immer noch dabei und hilft tatkräftig mit. Heute werden wir den Schredder aufbauen, damit wir endlich mal die Sachen schreddern können, um an die Coupons zu kommen und neue Teile freizuschalten. Äh, nö, bis jetzt irgendwie nicht so Skybase-mäßig. Ja, weil du brauchst halt Platz, enorm Platz hier halt. Ja. Das, und dieser, dieser, dieser minimale Platz hier auf dem Boden, der reicht einfach nicht aus. muss man halt weit expandieren. <lacht> ich weiß nicht, was, was du davon hältst. Ich muss dich fragen halt. Ne? Ja. Weil wenn du davon nichts hältst, dann äh, muss ich halt irgendwie anders gucken, dass ich baue. Äh, kann man irgendwann schon mal einen Angriff nehmen, aber jetzt würde ich am Anfang erstmal hier auf, auf dem Boden der Tatsachen ja. bleiben. <lacht> ja, ist okay. Ja, ja, okay. Alles klar. Ja. Genau, ähm, hier schrauben. Genau. Da ja, kümmere ich mich um den... Und hier 20. Und du brauchst... 30 und, und 60. Das viel zu wenig, aber es macht nichts. Und hat halt erst ein bisschen Unterproduktion am Anfang. Müssen wir dann später mal noch äh, dann regeln, was passt. Äh, ja, dann lass mal, okay, wenn dann da oben nicht, okay, finde find ich, äh, ist ein Argument, wenn du eh auf dem Boden der Tatsachen bleiben möchtest, erstmal. Das ist ein Argument. Ja, ich will mal kurz jemand was von mir? Mhm. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Klappt äh, das hier? So, Skybase ist, ach, dieses Dings da ist gleich fertig. Perfekt. So. Nicht schön, aber selten. Schönheit kommt später. Hm? Die Schönheit kommt später. Ja. Yep. So, dann, ähm, ja, mir egal, sag was. Oh. Ähm. Möchtest du das Dings dann haben? Ja, ich hatte letztes Mal versucht, da oben irgendwie zu bauen. Und wo ist da oben? Auf diesem kleinen Berg hier, aber da habe ich es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Das hat mir dann irgendwie auch nicht gefallen. Deswegen habe ich hier dann, also letztes Mal habe ich ihn dann hier aufgebaut. Also hier Platten hingelegt. Ich weiß gar nicht, ob du siehst, wo ich bin. War nicht da. Jetzt, ja, ich muss sie erstmal suchen, finden. Ja. Ich komme mal zu dir gelaufen. Ach, da hinten bist du. Genau. Also ich hatte hier so... Ich glaube vier hoch hatte ich die dann gebaut. Hier so eine Fläche, die genau gereicht hat für ihn. Also zwischendrin du wirst angegriffen. Weil da drüben hätte ich dann das sind ja dann wieder die nächsten Eisen und Kupfer vorkommen. Mhm. Da habe ich dann die nächste Fabrik gebaut gehabt, wo dann auch das Stromwerk mit dabei war. Hier hinten Süden. Gerade. Deswegen hatte ich es hier zwischendrin gebaut. Ja, ja. Okay, kann ich machen. Ah, ah, ah. Ja. Hä? Hä? Ach, ja. du wirst mir nicht angezeigt. Versteh ich dich nicht. Ja, ah, ich kämpfe hier gerade. Alles gut. Erledigt. Ähm, wo bist denn du jetzt? Du bist weit weggerannt von mir. <lacht> Ja, du wurdest mir hinten angezeigt, deswegen... Okay, nee, da, da war ich nie. <lacht> okay, läuft. Läuft. So weit bin ich überhaupt nicht gelaufen. Jetzt sehe ich dich. Ja, also hier auf, auf diesem... Ja, wenn es hier Koordinaten gäbe oder so, die ich dir sagen könnte, ja, ne? wäre es leichter. Aber ich habe mich schon gewundert, warum du einfach so schnurstracks an mir vorbeigerannt bist. Dann gesagt, ich, da hinten bist du jetzt, uff, uff, uff. Bin ich die ganze Komisch. Zeit. Also ich war die ganze Zeit nur hier. Okay, oh, läuft ey. Ich habe mich zwar hier so ein bisschen im Kreis bewegt, als ich jetzt mit dem Viech gekämpft habe. Also hier, hier an dem, auf der Fläche hier. So ein ja. Navis geht hier am Berg dran und eben auf Platten drauf. Mhm. Schon. Genau. Dass wir hier zwischendrin noch, also zwischen dem Gift und dem... Dem Star-Turm, wie heißt er? <lacht> Weltraumlift, dass wir da dann noch Leitungen oder auch Frachtwege mhm. durchlegen können, weil ich dann da drüben, hier ein bisschen weiter im Süden, ähm, da will ich dann noch eine Fabrik bauen. Okay, verstehe. Ja. Mhm. Geht erledigt. Also ja, ein bisschen ja. erhöht, sagst du. Genau, also zwei oder vier hoch kommt drauf an, wie hoch die Steine hier sind, ob zwei schon reicht, aber ich glaube zwei reicht für die Steine, die hier rumliegen, nicht. Ich weiß gar nicht, kann man die wegmachen, die doch mit, mit Sprengstoff äh, dann irgendwann, gell? Ja, nee, die nicht. Okay. So, ich, ich, ich, ich fange erstmal an. Bau erstmal eine Plattform und dann sagst du was dazu, ob die, ist, ob die genau. das so ja. ist. So machen wir Und zwar schnell und ordentlich. <lacht> schnell und ordentlich. Wie es immer im Arbeitsleben sein muss, alles schnell und ja, ordentlich. Ja. Ja, ja. Okay, also diese. Fabrik hat damit dann ihr Limit erreicht mit dem blöden Gift hier vorne. Ja, deswegen bin ich oberhalb des Giftes gegangen und habe ja. dann halt wie das gesagt Skybase gebaut. So das war für mich einfacher. Im Grunde keine schlechte Idee, aber ich bin, ich bin da nicht so ganz der Fan von. Also so dann so große Türme zu bauen, wo dann so mehrere Stockwerke sind, wo dann man dann eben hochlaufen ähm, ja, ja, kann und okay. so, klar, so mit sowas finde ich noch in Ordnung, aber ich, ich habe schon gern Zugang zum Boden immer. Achso, ja, okay, ja, okay. Also schon ähm, das finde ich ein bisschen grenzwertig, was du da machst. <lacht> ja, okay, ja, wie gesagt, sag was halt, ja. ne? Ich würde das hier hinbauen. Klar, würde ich das nach unten hinzubauen. Okay. Danach, dass es nicht siehst, mit Aufgang und sowas alles. Ja, wenn es noch zu Bauch bin, kann ich damit leben. <lacht> Dafür gibt es ja Wände, ne? Ja. Wände, Wände, Wände. Ich gucke da einfach nicht hin, bis die Wände da sind. No. Auf die schwebenden Plattformen. Jap, yep, jap. Yep. Das ist das Beste. So, hier könnte man den. Ah, jetzt habe ich natürlich zu wenig Concrete. Genau, so. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren, was war mein nächstes Ziel? Mein nächstes Ziel kommt hier. Okay. Eine Kiste wollte ich noch bauen. Weil hier sonst nämlich die Produktion anhält. Hm. Okay, versteckte Platten haben wir jetzt auch. Ja, nice. Hm dass wir mehr Concrete reinkriegen. Ja. Das ist definitiv wenig. Das wird meine Aufgabe als nächstes. Ich gucke, dass ich mehr Concrete reinkriege. Ja, du kannst mal gucken. Ähm, hier, die Übertaktung ist jetzt freigeschaltet. Von da könnten wir gucken, dass wir die Concrete-Sachen irgendwie übertakten. Mhm. Ja, mach ich. So, jetzt brauche ich erstmal aber den Lift. Genau, dass hier die Kalksteinmine übertaktet wird. Das... An der hängt es ja, weil, der, weil die Produktionsstätten dahinter, die, denen ist nämlich langweilig. Wir warten nämlich immer nur auf Nachschub, glaube ich. Ja. Also? Oh, ja, muss ich, da, muss ich live dabei sein, wie der aufgebaut wird. Ja, das ist geil. Kann ich einfach nicht so bauen, das, das, das muss hier als ja. Intro rein. Blückung. Blückung. <lacht> Vor allem, wie auch dieses Teil da vom Himmel stürzt und so. Ja, ich finde das so mega, ne? also, das, das ja. haben sie, also die Animationen haben sie echt geil gemacht. Ja, ja auch ich finde auch die, die Landung von diesem Teil da, wo man die anderen Upgrades kauft, wenn das immer losfliegt und landet und so, wie das sich da ja. manövriert und, ja. und ein Gera steht. Super. Um, und da kommt da der Lift Apfelsaftscholle. Apfelsaftscholle? Nice. <lacht> <lacht> <lacht> ja, ist okay, alles klar. Lift Apfelsaftscholle kennst du nicht? <lacht> ja, ja, ja. natürlich sicher. deswegen lache ich ja ganz so. <lacht> Schlechte Worte, witzig gehören zu meinem Stream dazu. Oh ja, finde ich gut. Nice. Das, das wissen alle meine regelmäßigen Zuschauer. Das finde ich sehr gut. Walls. Ähm, baust du lieber mit mit mit, mit äh, Dingswalls oder mit? Äh, Nicht die gelben. Die finde ich voll hässlich. Nicht die gelben. Ja. Okay, die gelben finde ich hässlich. Alles ja. klar. Haben sie mittlerweile gemacht, dass du bei ja, den, du den grauen man, Walls auch die gelben dann da einfärben, gell? Ja. Ja, dann können wir es ja auch bauen. Wir ja, halt eine Färbepistole so schnell wie es geht bauen. Ich habe ja auch schon genug Farbe hier am Start. Also die Ich baue tatsächlich gerne mit den gelben, weil du mit den gelben doch ein, zwei Vorteile hast. Ja, weil ich weiß gar nicht, was es bei den anderen dann alles gibt. Löcher, diese Löcher hast du zum Beispiel mit den grauen nicht. Ja. Und die nutze ich halt manchmal. Ja, die sind wichtig, die nutze ich immer. Ja, um äh, Stromkabel oder sowas durchzuziehen, damit die Stromkabel nicht unbedingt durch die Wände durchgehen. Ja gut, die haben ja mittlerweile gibt es ja auch die, die Teile, die Ach man ja, da schon, an die ja. Wand dran klatschen kann, wo dann Strom durchgeht. gibt's es ja alles. Äh, genau, ich wollte jetzt hier mal der Schredder und das Shop bauen. Oh, Shop kann ich schon direkt bauen. Ich baue den mal hier. Genau, den hatte ich letztes Mal auch hier aufgebaut. Genau, aber dann können wir nämlich auch mal das hier bauen. So, ähm, <lacht> Jetzt bin ich aber überlegen, ob ich irgendwas jetzt hier gerade in den Schredder einleite. Ja, hier haben wir doch was. Ja, der ist noch nicht mal angeschlossen, okay. Den müssen wir dann auch noch aktivieren. So, also jetzt dürfte es für dich nicht mehr so ganz so Augenkrebs erstmal sein. Okay. Ich habe schon mal angefangen, Wände drum zu bauen. Perfekt, viel besser. Fehlt mir halt nur noch ein bisschen Material, aber ja. da kümmere ich mich gleich noch drum. Erstmal ja, kümmere ich mich ja. um die, ja, dann. Um die äh, Betonproduktion, weil dafür brauchen wir jede Menge. Weil ich, ich also eins, eins werde ich selten machen, das ist tatsächlich unten auf dem Boden zu bauen. Nee, das mache ich auch nur hier am Anfang, die ja, Anfangsteile, okay, und die okay. gucke ich auch, dass ich so schnell wie möglich jetzt dann auch auf Boden drauf Also Dann bin da, damit kann ich leben. Ja, nee, ich mag das auch nicht, nur am Anfang halt notgedrungen, ja, ja weil noch nicht halt genug nicht. da ist. Ja. Also grundsätzlich eigentlich ab jetzt nichts mehr, außer die, ähm, die Miner, die mache ich als halt noch drauf, also direkt. Die halt Miner drauf. kannst du tatsächlich selber äh, kannst du ja auch auf äh, ja, Plattform setzen. Ne? Völlig unrealistisch, aber ja. Ja, <lacht> ich weiß, aber egal. <lacht> nee, das, also da, da lasse ich den Realismus noch durchhängen und die dürfen, die dürfen da mitten einfach drauf sein. <lacht> okay. Ohne Boden drunter. Ja, okay. Ja, ähm, genau. Ich pack hier mal, ach Gott, wie groß ist das Wir Gott, müssen riesig waren, ja. sollten neues Strom bauen. Auch. Ja. Dann baue ich immer, so, sobald er ausfällt, baue ich neuen Strom. <lacht> okay, ich baue schon mal eine neue. Oh, wenn du siehst, genau, wenn du siehst, kannst du vorsorglich schon mal bauen. Gar kein Thema. den Ich glaube, ich expandiere mal noch ein bisschen in die Richtung. Okay, mir fehlt auch Beton, sehr schön. Geht gleich. Geht gleich in Angriff genommen. Ich habe ja hier noch 33 in der Kiste. <lacht> oha, oha, kommst ja richtig weit mit. <lacht> Mal gucken, was in der anderen Kiste noch liegt. Deswegen stehen hier noch keine Wände, weil ich mhm. kein Beton habe. Ja, ist okay. Äh, nee, ich habe jetzt ja auch die Wände nur gebaut, sonst hätte ich da jetzt auch keine Wände gebaut, damit du da nicht so ganz so eine Krise bist. <lacht> schon der Schluss mit meinem Boden. Schredder, Schredder, Schredder. Was ist so vom Boden zu bauen? Mhm. Was fehlt mir? Platten und, ah, wer hat's gedacht? Beton fehlt mir. Um, was ist das? Beton, <lacht> keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Das ist, nee. das ist immer sofort weg, wenn ich das, wenn ich das brauche. <lacht> ja, hier nehme ich mal nur die Hälfte mit. Ja, dann du die Hinten in der Kiste ist nichts mehr. Ja, ich habe auch gerade beide Kisten leer gemacht. <lacht> kurz vorher. Vielleicht gehe ich dann mal kurz eine Schnecke jagen. Ja, für Beton habe ich ja schon eine Schnecke hingelegt, hingesetzt. In ja, dem wir haben ja zwei hinteren. Betonteile genau. deswegen ja. würde ich dann fürs Vordere auch eine. Noch ähm, ich würde die tatsächlich gleich zusammenführen. Wenn das okay ist für dich zusammenführen? Ja, den Beton darüber transportieren. Okay, wenn das okay ist für dich. Kommt drauf an, wie du es transportieren willst. Wir haben ja die Lifte noch nicht. Nö, Ich werde die hier am Boden irgendwie transportieren. So hinter den Minern, hinter den äh, okay. Eisenminern her. Ja das, ja, das kannst du machen. Hätte ich jetzt gesagt. Nimmst du dann deinen hier rüber, damit, was in, damit wir die Produktion hier in der Halle haben, oder? Ja, ja, ja, klar, natürlich. Von hier hinten, den will ich halt hier hinten rüber, äh, zu, dir, zu dir da hinten rüber transportieren, ja. okay. war mein Plan. Ja, guter Plan. Weil, damit wir alles da, genau, alles vor Ort haben da. Ja. So, ja, hier noch sieben Beton. Komm, komm. So, fünf, wir sechs, haben einen mehr. Das ist schön. Und sieben. Perfekt. Gibt mir noch was? Nee. Gut. Ah, habe ich mich verzählt oder habe ich jetzt eigentlich nicht gekriegt? Jetzt aber. Ich finde es gut, dass du es auf jeden Fall immer erst in Kisten reinlaufen lässt. Ja, war Finde ich gut. Ist ganz wichtig. Ja, finde ich auch. Ich hoffe, ich bin hier weit genug von der Wand weg. Na ja, gut. So passt auf jeden Fall. So. kein Strom. Wer hätte gedacht? Wir brauchen ein Jetpack. Ja, ich weiß. <lacht> Unbedingt. <lacht> das ist so ätzend, zwischen diesen ganzen Lauf Fließbändern durchzulaufen, ne? Ja. Okay, um ich bin viel am Springen. aber. Ne? Ja, ich nutze immer okay. C, um zu rutschen und dann kannst du ein bisschen höher und weiter ja. springen. Kannst aber auch unter den Fließbändern durchrutschen. Ja, okay, das... Das auch auf, auf, auf links dann? Geht das nicht? Hier geht das nicht. nicht. Oh doch, oha! Ja, das geht Nice, um. okay. Das wusste ich noch nicht. Cool. Ja, danke. Gute Info. Also, rutschen crouche crouch ich jetzt mehr. Ja, rutschen benutze ich sehr selten eigentlich. So, ich habe hier mal noch eine Kiste und vor den Schredder gestellt. Dann können wir da Zeug schreddern. Äh, was habe ich denn viel? Ach, ich gehe mal einfach. Wir haben hier ein bisschen wenig Platz für Beton. Na gut, bis jetzt geht ja die Betonproduktion noch nicht so weit weiter, oder was meinst du? Mhm. Ach, du hast hier die Reihe aufgefangen, ja. okay. Ja. Wollte ich schon weglöschen den einen vorhin. <lacht> so, Platten mal hier rein und mal 500 schrauben, damit hier mal ein bisschen was geschreddert werden kann. Von mir rennst du wieder gegen diesen Stein. Ah, <lacht> ich bin schon, so bin schon lang weg. <lacht> ja, ich weiß. Sieht ja keiner außer dir bei dir, von daher ist es nicht so schlimm glücklich. Aber es ist so weird, ne? <lacht> Deswegen, also wenn du mir irgendwas zeigen willst, ich weiß nicht, wo du dich befindest. Ja, ich, ich, ich versuch's dir jetzt immer zu beschreiben, wenn ich dir was zeigen äh, will, wo ich bin. Okay. Um. okay. Am Anfang, wenn man noch nicht so viel hat, ne? Das ja, ja, ist so. das ist oh. äh, Sprengend. Ah, ja, Ich brauche wieder Rotoren, okay. Und nehmen wir hier mal noch ein paar Platten mit. Das, das passt. So. Genau, also Rotoren werden wohl das nächste sein, was ich dann automatisiere, wenn man die jetzt hier überall braucht. Mal Logistik 2 mhm. hatte ich eigentlich angefangen. Aber dafür brauche ich sehr viel Beton. Wir brauchen sehr viel Beton. Ja, ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Okay, versteckte Platten. Die Eisenstangen haben wir schon und die normalen Platten haben wir auch schon. Das heißt, an den Verst an dem Beton hin sitzen nur noch für das nächste Upgrade. Okay. Na, ich baue mal kurz hier Quick and Dirty Manufacturer hin, um zu gucken, was hier als nächstes für welches Rezept gebraucht wird. Ähm, modulare Rahmen, Rotoren, Schrauben und Eisenstangen. Ah, und das... Modulare Rahmen, Verstärkte, okay. Uiuiui. Jetzt wird's komplizierter. Ja, alles umgebaut, <lacht> alles umgebaut. Ich baue alles um ja, jetzt ja. Das alles umgebaut. Ja, Beton drin. Also mit mir kriegst du auf jeden Fall einen, äh, einen Symmetrie-Nazi. <lacht> Ja, bin ich, auch, bin ich auch dafür. Ja, finde ich gut. Deswegen weiß ich, weiß ich ja. <lacht> finde ich gut. Also am Anfang jetzt nicht ganz so, also ein paar ja, Bänder sind jetzt noch nicht so symmetrisch, wie ich sie gerne hätte, aber mal auf die schnelle kurz hin. Die werden dann später nochmal weggemacht und dann wieder hingemacht. Aber so verrückte Sachen wie so wirklich so, so Minimalkonstruktionen, da bin ich überhaupt kein Fan von, also das will ich gleich sagen. Nee, nee, groß, groß, immer schön groß. Ja, ja weil ich hier also auch so einen Streamer gesehen habe, die, die haben dann wirklich hier so Minimalkonstruktion, wo sie dann hier ähm, die Konstruktoren direkt aufeinander stellen, indem sie da diese Bugs benutzen, wo dann... Ähm, so, ja. wo die Platten dann hinsetzt und du setzt schon drauf und dann nimmst du die Platten wieder weg und dann setzen die aufeinander und dann packst mhm. du da die, die, die, die Lifte um, drumrum so wirklich auf Minimalbasis und auch die Splitter und Fusionatoren alle. Nee, nee. Und so. Platz, Platz, Platz. Dass heißt du innerhalb von Funktionen. so wirklich zwei, drei Quadratmetern einfach mal so eine komplette Produktion da aufbauen kannst, das, da, da bin ich kein Fan von, großen übersichtlich. Verstärkte Platten sagst du, haben wir ne ja ganz hinten hier würde ja sagen da wo ich jetzt stehe aber ja genau nee, bei mir stehst du da nicht so okay, ich habe mal 33 ich, mir geschnappt ja ja nehm ruhig. dafür sind warum äh, warum ist ausgefallen weil alle rot rot heißt alle ja <lacht> ja aber dürfte eigentlich kein rot sein ach da hinten einer ist rot ach da hinten warum ja. oh den habe ich noch nicht nachgefüllt shit dann sein das in dem noch bio Treibstoff? Nee, nee, da hatte ich zwar schon, aber das waren wenig. Okay. Da waren irgendwie nur 20 drin oder sowas. Das war nicht mhm. so viel. Muss man ja immer gucken, wie viel schon da ist. Äh, hier, bin da. Aktuell gar nichts. Ja, gut. Oh, hier sind noch neun drin. Okay, da muss ich schnell Deswegen ja. Okay, der Strom fällt gerade nochmal aus. Ja, alles gut. Ne, nee, doch nicht. So. Jetzt sind da auch nochmal 100. Passt. So, bis jetzt haben wir überall, glaube ich, fast über 100 drin. Wollte erstmal ein bisschen reichen. Sehr schön. So, an welcher Ecke baue ich denn jetzt weiter? Also, das äh, Fließband wird erstmal erst mal abenteuerlich, was da drüber ja, ja. führt. Ne? Alles gut. Hast du ja das andere in der Kupferfabrik auch gesehen? Das, das kommt auch ja. weg. Sobald wir die Lifte haben, wird es dann auch ja. schöner. müsste mir das hier mal alles im Überblick verschaffen hier. Also so Schilder wären eigentlich ganz cool, wenn man so Schilder ja, ne? auf die Kisten bauen könnte, dass du das schon schon weitem siehst, was läuft denn jetzt eigentlich in welche Kiste? Ja, das wäre echt cool, das stimmt. Der hier hat ja eine komplette Unterproduktion. Okay. Okay. Jetzt hier noch mein Problem, dass ich einen hier noch überhaupt nicht angeschlossen habe. Hm, dann packen wir hier mal noch einen Schmelzofen her. Ach so, einen zweiten Schmelzofen. mit ihr Ein Splitter <lacht> Gut, das später was wird. Da muss ich hin. Alles schon wieder voll hier. Oh, Beton. Ja, kommt jetzt. War überall Beton. Ich, hab ich auch. Nichts bauen, Kommt jetzt. Du kannst doch die nicht abreißen, ohne sie direkt wieder aufzubauen. Ne? Doch. Sehr ja, gut. Ja, hast ja recht. Okay, sieht sehr abenteuerlich aus. Ist mir gerade aktuell wurscht. Ja, jetzt schon. Da kommt der Beton schon, okay. So, jetzt bauen wir schnell noch Beton auf. Ähm... Was das? Ah, nicht wirklich. Platz, echt... Ring hier. Ja. Du baust hier mit nicht rein. <lacht> Ich schnapp mir hier mal ein Steak und mache mal ein bisschen Handbeton. <lacht> Handgemischt. Man sollte absolut gar nicht nehmen. nicht passt. Gleich muss ich nur ausrechnen, wie, wie wir zusammenkriegen und dann. Ah, scheiße, geht ja hier noch nicht. Ja. Ich wollte gerade äh, die Einstellung speichern und äh, übertragen, aber das geht ja noch nicht. <lacht> Einstellung speichern und übertragen. Ja, du kannst demnächst, wenn du an der Einstellung, also Settings gemacht hast bei einem einer Fabrik, kannst du die jetzt mit Update 4 demnächst speichern und kannst sie dann äh, in jeder Fabrik übertragen halt. Die Einstellung dieser einen Fabrik. So wie bei Factorio halt dieses äh, übernehmen und kopieren. Okay. Copy-Paste. Ja, das haben die jetzt eingeführt. Ja, rennt der Chris wieder. <lacht> Klingt so nice, ne? <lacht> okay, geht hier der Platz aus? Das mir gar nicht. Bitte? Geht hier der Platz aus? Das gefällt mir gar nicht. Ich hab hier zu großzügig gebaut am Anfang links. Riesenplatz zwischendrin. Ich glaube, ich muss die Linie noch mal abbauen. Oh, das ist auch noch die große. Oh nein! Jetzt oder kriege ich da Probleme? das funktioniert so gerade eben. <lacht> So. Oh nice. Jo, wir ja, haben den Beton. So. jetzt noch Sehr gut. Lagerkiste. Ja, das mal an, was du da gemacht hast. Ich, ich habe halt. versucht, auf engsten Raum so gut ich kann, Bar zu bauen, ne? ja. ja, das ist gut. Ah, gefällt dir so? Ja. Hat schon da daneben noch gekriegt, oder? Wir jetzt Hast da daneben, du daneben gekriegt? Hier, neben hier die Produktions. Die, die Kiste. Jetzt ja, ja. Achso, äh, nee, ich habe sie jetzt so, dass wir da hinten rausfließen können, quasi ja. gemacht jetzt. Aber die nervt mich da gerade. Ja, mal schauen, wie viel der Schredder hier gegeben hat. ein Coupon haben wir schon, okay. Ich glaube für ein Coupon gibt es noch nicht wirklich was. Nein. Nein. Leider nicht. So. Sehr schön! Funktioniert. Sehr gut. So, wir kriegen Beton. Jetzt muss ich noch mal eben kurz ausrechnen, wie viel wir brauchen. 135, okay. Muss so, dann direkt. Ah, okay. Direkt in den Schredder mit dem Beton. <lacht> ja, ja, nein, ja, <lacht> nein. <lacht> die eine muss ich eben ausmachen, die ist überflüssig. Jetzt dabei. Gut. Jetzt weiß ich, haben wir noch eine Slug? Nee. Gott, eben noch eine? Okay. Okay, dann mache ich das jetzt halt. Ich reiß hier ab. Besorgen wir eben noch eine. Okay, also ein Schmelzofen. Äh. Ach, hi Chris, warte. Äh, ich, Okay, ich sehe dich gerade nicht. Ich habe nur gerade gesagt, so, hä, was ist. Ah, jetzt stehst du da. <lacht> so, ähm. Hier noch eine Linie zwischen rein, wobei ich eigentlich zwei Linien brauche. Ist das keine gelbe Schnecke? Hoffentlich ist das eine grüne Schnecke. Gleich hier direkt vor uns ist eine gelbe. Du bist so ganz anders. Okay. Ja, ja, ich bin. Also da hinten, wo wir vorhin waren, in der Nähe vom Lift, ein bisschen weiter nördlich, da hat es ein paar grüne. Die sehe ich von hier auch. Ja. Hier hier bei, dem, bei dem reinen Eisenfeld bin ich hier. Mhm. Ja, das schöne ist, schön, dass wenn man einmal die Map kennt, dann weiß man ungefähr, wo die Schnecken sind. Ja. Oh, Kisten umziehen. Oh, die ist komplett voll. Oh ja. Oha. Vor allem, wenn du nebendran keinen schön. Platz hast, eine zweite hinzubauen wollte gerade Minecraft nicht an der Kante lang crouchen, Minecraft-Style. Mhm. Das ist eine grüne. Okay, sehr gut, ist, äh, Ich baue kurz eine andere Kiste auf. Dann kann ich nämlich dieses andere Ei-Beton-Dings da füllen. Äh. So, hier haben wir drei reine Eisenfelder. Mhm. Ja auch mal irgendwann einen Angriff nehmen. Oh, jetzt noch mal einen dann. <lacht> ja ja. Also ich finde den Lift finde ich mega geil auch weil er so als Orientierung diente. Ja. Du weißt immer wo deine Base ist. Ja. Das stimmt. Sehr. Mich hier drauf gelassen hast. Ja. Ah, Eisenplatten. Okay. Wir sind zum Glück direkt hier. Kann man direkt mitnehmen. So oh, schön. Ah, reicht. Liste das wir ich ja. Konstruktor... Yep. unser zweiter Beton ist jetzt auch überpowered. Sehr gut. Das heißt, wir können auf jeden Fall zwei Konstruktor voll bepowern. Perfekt. Hau, ha, hi, ha, hi. <lacht> Der entsteht erstmal auf einmal direkt vor <lacht> mir. Ich wollte gerade lang springen und auf einmal knallt so gegen es. so eine Wand. So geht es nicht. Ja. So, ähm, aha. Nee, okay, nee, voll bepowern ist ja auch eine Lüge. Hat doch klar, 60 kann er transportieren. Hier, wo Welche Kiste? Die Kiste warst Ja, yeah. yeah. Power da 30, da 30 rein. Mm, doof. Gefällt mir nicht. Mal ein bisschen umbauen hier, gerade. Okay, es wird von Anfang erstmal doof aussehen. Oh, oh hier. Der Lord Greedy. Vielen Dank und Follow. Ready. <lacht> hype, no. Hype. Hype, Hype, ja. Hype, hype Train ist angekommen. Juhu. Alles zu bauen bei dir. Wie du hoffentlich hörst, habe ich meinen Sound endlich gescheit hingekriegt. meine hinten, das gefällt mir gar nicht, wie das aktuell ja. hier aussieht noch. Ne? Mir gefällt die ganze Fabrik hier irgendwie noch gar nicht, aber es nee. kommt, kommt alles noch. Ich, ich, ich werde hier jedes einzelne Teil, das ich hier gebaut habe, nochmal neu setzen. Ja, bin ich ganz dabei. Ich ja. mache mit. Das, das freut mich, dass das alles jetzt gut klingt. Ich habe mich an deine Ratschläge gehalten und einfach nicht viel umgestellt. Einfach alles bei Standard gelassen. läuft das. So, okay. So. Oh. Das war unser Strom, weil zu viel Strom verbraucht. Okay. Das heißt, wir brauchen nur einen Stromgenerator. Ja. Glaube ich. Nie verkehrt. So, Eisenstangen ja. und Schrauben. Noch mehr Schrauben. Doof. Wie war das nochmal mein Inventar? Schönen Abend noch Freddy, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ja, ich will auch die ganzen Lagercontainer, auch die, auch die Zwischenlager, will ich dann irgendwann in, einen, in eine eigene Lagerfabrik auslagern. Yep. Lager auslagern. Yep. Genau, Lager auslagern. <lacht> ein in ein Lager lagern. Ja. Ja, bin ich auch dabei. Wird dann auch in der Nähe vom Weltraumlift irgendwo stattfinden. Das Lagerlager. So Leute, das war's dann wieder für heute. Einiges geschafft, ein bisschen was umgebaut und endlich den Schredder aktiviert, damit wir an die guten Coupons kommen. sehen uns wieder beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Jeden Mittwoch kommt eine neue Folge. Wir sehen uns. Ciao.